Dies geht dann bei manchen so weit, dass sie aggressiv und kampfbereit alles da ansetzen, damit die Ungerechtigkeit in einem oder mehreren Lebensbereichen aufhört. Doch solch eine Lebenseinstellung enthält negative, zerstörerische Kräfte, die einen Menschen unbewusst zu dunklen, verständnislosen, unbarmherzigen Gedanken, Worten und Handlungen verleiten. Wer einen leidenschaftlichen Hang zur Gerechtigkeit hat und mit fanatischen Wesensspeicherungen überdeckt ist, der kann seinen Redefluss kaum zurückhalten und versucht aufdringlich andere Menschen mit Belehrungen in sein Gerechtigkeitsdenken hineinzuziehen. Das geht bei manchen so weit, dass sie andere stark bedrängen und ihnen keine Ruhe lassen, so dass diese sich gezwungen fühlen ihrer fanatischen Meinung oder Lebenseinstellung beizustimmen oder auch bereit sind sich mit ihnen in einem Bereich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Wahrlich, so eine unfreie, bedrängende und dominante fanatische Art, die aus ihrem früheren Erdenleben stammt und verschiedene Ursachen enthält, leben heute auch viele gottverbundene Heilsplanwesen. Meistens war es so, dass sie unter der Herrschaft eines Tyrannen leben mussten, der sie sehr ungerecht behandelte. Unter diesen lebensverachtenden, ungerechten und unfreien Lebensbedingungen haben sie sehr gelitten. Sie ließen sich von gewaltbereiten Menschen anstecken und begannen mit ihnen einen Befreiungskampf. Diese Speicherungen nahmen sie ins erdgebundene Jenseits mit und waren seit dieser Zeit immer bereit für die Gerechtigkeit unter den Fallwesen zu kämpfen, weil sie fälschlich glaubten, dass ich ein solches Vorgehen befürworte und sie dabei im Diesseits und Jenseits unterstützen würde. Und so kämpfen sie in immer neuen Inkarnationen fanatisch für die Gerechtigkeit und Freiheit der Menschen und ihrer Seelen. Da sie sich selbst nur oberflächlich kennen, ist es ihnen nicht bewusst, dass sie sich fanatisch verhalten. Sie haben die ehrliche Absicht, sich für die Menschen einzusetzen, damit diese gerecht und frei leben können. Doch ihre frühere himmlische Lebensart ist mit vielen eigensüchtigen und fanatischen Gewalthandlungen aus vielen Erdenleben überdeckt, die bewirken, dass sie immer wieder fanatisch die Menschen in ihrem Land zu Kundgebungen für Freiheit und Gerechtigkeit aufrufen und sich nicht scheuen, sich in Kampfhandlungen einzulassen. Die Befreiung von Ungerechtigkeit und Unfreiheit liegt deshalb tief in ihrem Bewusstsein verankert, weil sie oftmals von Machtmenschen zu willenlosen Dienern und Knechten gemacht wurden. Sie spürten von innen, dass diese ungerechte und unfreie Lebensweise niemals eines Wesens würdig ist. Deshalb riefen sie nach mehr Gerechtigkeit und Freiheit, doch die Herrscher ließen das nicht zu und unterdrückten und beuteten sie noch mehr aus, bis sie in ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit etwas taten, das mit dem himmlischen barmherzigen Gesetz nicht in Übereinstimmung war. Sie ließen sich zu Gewalttaten gegen die Herrscher, Unterdrücker und Ausbeuter hinreißen und die in ihnen noch vorhandenen seelischen Speicherungen nahmen sie wieder in weitere Inkarnationen mit die sich dann im Laufe ihres irdischen Lebens ins menschliche Ober- und Unterbewusstsein übertrugen. Leider haben sie mir diese Taten noch nicht durch aufrichtige Reue zur Umwandlung übergeben. Heute sind manche willige himmlische Heimkehrer am Beginn ihres inneren Weges noch sehr damit belastet und werden von diesen fanatischen inneren Programmen immer wieder unbewusst gesteuert. Hören sie von weltlichen Ungerechtigkeiten, dann kommen manche so in Erregung dass sie ihre Fassung verlieren bzw. sehr wütend auf die Verursacher der Ungerechtigkeiten werden. Durch ihre laute, erregte Sprache und hektischen Gesten wollen sie unbewusst zum Ausdruck bringen, dass sie Gerechtigkeitsverfechter für sich und andere sind und man gegen ungerechte Menschen mit allen Mitteln angehen müsse. Diese gottverbundenen Menschen neigen dazu, gegen jegliche Ungerechtigkeiten anzukämpfen. Das fängt schon damit an. Wenn sie in der Tageszeitung von ungerechten amtlichen Bestimmungen bzw. Bekanntgaben von Maßnahmen lesen, dass sie sich nicht mehr zurückhalten können und von ihnen ein lautstarker und aggressiver kritischer Protest kommt. Dadurch kommen sie völlig aus der inneren Ruhe, die sie aber sonst im täglichen Leben aufweisen. Sie sprechen oft in der Art eines Vortragsredners über ungerechte öffentliche Maßnahmen und regen sich derart auf, dass ihr Puls und Herzschlag schneller werden. Wer so etwas bei sich bemerkt, den bitte ich sich darüber bewusst zu werden und sich die Frage zu stellen, was veranlasst mich wiederholt so erregt zu reagieren. Meistens sind derart belastete Menschen sich dessen nicht bewusst, weil sie noch nie tiefgründig darüber nachgedacht und auch keinen Hinweis dazu erhalten haben. In ihnen steckt aber eine fanatische Verhaltensweise aus früheren Leben, die nicht zulässt, dass sie ruhig und sachlich über eine Ungerechtigkeit oder Freiheitseinschränkung dieser Welt sprechen. Wahrlich, ihr herzlichen Menschen erfahrt aus den Medien jeden Tag neue Ungerechtigkeiten, die viele Menschen in große Armut, Not und Bitternis stürzen, weil die erdgebundenen unbarmherzigen Herrscherwesen die gleichartigen verbündeten Menschen so steuern. Ihr werdet vielleicht nun fragen, was haben sie davon? Diese unbarmherzigen und herrschsüchtigen Wesen sind schon so sehr mit finsteren, eigensüchtigen Wesenszügen und Verhaltensweisen überdeckt, dass sie nicht mehr wissen, was die himmlische Gerechtigkeit und Gleichheit der Wesen bedeutet. Aus der Sicht ihrer Herrschsucht gibt es keine Ungerechtigkeit, da ihr Lebensprinzip nur herrschen und dienen kennt und dies ist für ihre erschaffene Welt ein gewollter und normaler Lebenszustand der ihnen Freude bereitet, weil sie sich im Verbund mit den Herrschern aufhalten. Außer dem personenbezogenen, aufwertenden Leben, meinen sie, wäre kein anderes Lebenssystem möglich, deshalb sind sie sich keiner Schuld bewusst, wenn Menschen durch eine freiheitseinschränkende und ungerechte Lebensweise leiden müssen. In dieser Wahnidee leben sie schon lange, ohne dass bei ihnen eine Wesensveränderung erkennbar wäre. Die Diener und Untergebenen ihrer Welt sollen möglichst wenig Mitbestimmung erhalten und keinen Machtanspruch gewährt bekommen, weil sie insgeheim ahnen, dass sonst die Gefahr bestünde, dass jene ihre Macht untergraben und sie selbst beanspruchen könnten. Würde das geschehen, dann bestünde die Gefahr, dass sie sich selbst deren Macht beugen müssten und dann vielleicht von ihnen als Diener oder Knechte eingesetzt werden könnten. Das wäre in dieser ungerechten, eigensüchtigen Welt denkbar und möglich. Deshalb lassen sie sich nicht darauf ein und wollen mit allen Mitteln verhindern, dass Menschen mehr Gerechtigkeit und Freiheit erlangen. Ein unterdrückter und ungerechter Lebenszustand führte bisher die Menschen zu allen irdischen Zeiten in schlimme Auseinandersetzungen und zuletzt oft in einen fürchterlichen, unbarmherzigen Befreiungskampf gegen ihre machtgierigen Herrscher. Dies änderte sich bis zur heutigen Zeit nicht in den Ländern, die finanziell und wirtschaftlich schlecht gestellt sind. Dort leben die armsten Menschen und ihr Leid und ihre Not nehmen kein Ende, weil sie von der gut bemittelten Gesellschaftsschicht wie Sklaven oder Aussätzige behandelt werden. Aus meiner himmlischen Sicht ist es verständlich, dass geknechtete und ausgebeutete Menschen sich eine freiheitliche, gerechte und erträgliche Lebensweise wünschen, doch diese sollte niemals fanatisch mit Gewalt erzwungen werden. Menschen, die sich auf Befreiungskämpfe einlassen, um der Unterdrückung und Knechtschaft zu entfliehen, müssen damit rechnen, dass sie anderen, eventuell unschuldigen Schlimmes Leid an- bzw. ihr menschliches Leben auslöschen. Dabei belasten sie ihre Seele sehr, weil ihre zerstörerische Handlung gegen das himmlische gewaltfreie Leben gerichtet ist. Ihr herzensguten Menschen, wenn ihr die himmlische Rückkehr ernst nehmt, dann versucht bitte nie mit Mitteln der Gewalt gegen ungerechte und unfreie Staatsbestimmungen vorzugehen, auch wenn diese sehr schwer für euch zu ertragen sind. Werdet niemals gewalttätig gegenüber anderen, denn sonst seid ihr nicht mehr in meiner Nähe und das ist für eure heimkehrwillige Seele sehr schlimm. Wir sind euch trotz der äußeren Ungerechtigkeiten und Unfreiheit auf die himmlische Gerechtigkeit und Wesensfreiheit, indem ihr euch zum Beispiel gegenüber Kollegen am Arbeitsplatz, den Familienangehörigen oder gegenüber Freunden und Bekannten herzlich gerecht und freiheitlich verhaltet. Dadurch lebt ihr die himmlischen Eigenschaften und befreit euch nach und nach vom fanatischen Freiheits- und Gerechtigkeitsdrang, wenn ihr damit belastet seid. Nur so kommt ihr von innen immer mehr dem himmlischen Leben näher, und eure herzlichen Bemühungen, gewaltfrei zu leben, unterstütze ich mit Zusatzkräften über eure innere Seele. Es gibt für gerechte und freiheitsliebende Menschen in dieser Welt der Täuschungen keine Möglichkeit ihre himmlischen Eigenschaften in der großen Masse von Menschen zu leben, weil die meisten aus dem Fall stammen und nicht bereit sind, eine himmlische Eigenschaft aus ihrem Herzen herauszuleben. So ist das einmal in dieser ungesetzmäßigen Fallwelt und damit solltet ihr euch abfinden, um selbst in Frieden, Harmonie und Zufriedenheit leben zu können, denn diese sind für euren geistigen Fortschritt so wichtig. Wie ihr schon von mir wisst? haben die frühen abtrünnigen Wesen diese gegensätzliche feststoffliche Welt für sich nur dazu geschaffen, um sich ihre Wahnidee, die Zerstörung der Gesamtschöpfung, zu erfüllen. Ihr himmlischen Rückkehrer, ihr werdet in dieser Welt keine Möglichkeit finden dem Netzwerk der Ungerechtigkeit und Unfreiheit ganz zu entrinnen, denn das lassen die herrschsüchtigen und uneinsichtigen Wesen nicht zu. Das haben schon seit Jahrtausenden viele herzensgute Menschen mit Freiheits- und Gerechtigkeitsdrang versucht und sind dabei immer kläglich gescheitert. Versucht bitte diese Welt nicht unbedingt zum Positiven verändern zu wollen, denn das hat den meisten von euch Unmengen an seelisch-physischen Kräften gekostet, die ihr aber für eure geistige Entwicklung und himmlische Rückkehr dringend benötigt. Darum, ihr herzlichen Menschen! Versucht die himmlischen Wesenseigenschaften untereinander zu leben und überdenkt gut, ob ihr euch noch viel mit der Weltpolitik befassen wollt, weil ihr von mir schon wisst, dass diese Welt nicht mehr lange bestehen wird. Wahrlich, diese Welt hat ihre eigenen Lebensgrundsätze, die mit den himmlischen in keiner Weise übereinstimmen, denn sonst würde es darin keine ungerecht behandelten oder armen und geknechteten Menschen mehr geben. Wer in dieser ungesetzmäßigen Welt lebt? Der muss sich darauf einstellen, dass ihm himmlisch fremde Lebensrichtlinien begegnen, die niemals von meinem himmlischen Liebegeist verwaltet oder unterstützt werden. Jene Wesen, die es freiwillig gewagt haben, sich in diese finstere, unbarmherzige und ungerechte Welt zu inkarnieren, haben von mir vorher erfahren, wenn sie auf mich ausgerichtet waren, welche Gefahren ihnen im menschlichen Leben begegnen können. Sie wussten von mir auch dass ihre Inkarnation kein angenehmer Spaziergang werden wird und sie nicht auf duftenden Rosenblüten gebettet sein werden. Über diese Tatsache wussten die himmlischen Heilsplanwesen bestens Bescheid und trotzdem waren sie zur Inkarnation bereit, um sich für die Errettung der Gesamtschöpfung selbstlos einzusetzen. Dies unterstreicht und hebt mein Liebegeist besonders hervor, weil es aus der gigantischen Anzahl himmlischer Wesen nur wenige gewagt haben sich auf dem düstersten kosmischen Marterplaneten einzuverleiben, auf dem das unbeschreibliche Leid der Menschen, Seelen und der Natur kein Ende nimmt. Der gewagte Heilsplaneinsatz zur Schöpfungserrettung auf dieser Erde wurde von ihnen freiwillig und spontan aus ihrer herzlichen Fürsorge für alle universellen Wesen durchgeführt. Alle himmlischen Wesen waren über den Notzustand der Schöpfung gut informiert, deshalb brauchten die inkarnationswilligen Wesen keine großartigen Erklärungen von mir und auch nicht mehrmalige ernste und nachdrückliche, in ihr Bewusstsein eindringende Bitten aus meinem Herzen, damit sie sich endlich für die Schöpfungserrettung entschließen. Nein, das geschah niemals von mir. Mein Liebegeist und auch die himmlischen Wesen sind frei von überzeugenden Reden, deshalb wird ein Wesen nie zu etwas gedrängt. Jedes Wesen ist in seinen Handlungen frei und wird immer durch meine Weisungen unterstützt, auch jene Wesen, die sich für die sehr gefahrvolle Aktion im Fallsein freiwillig gemeldet haben. Bevor sich ein himmlisches Heilsplanwesen in diese Welt oder in andere materielle Welten inkarniert, erhält es von mir Einweisungen und Angaben, wie es sich auf dem materiellen Planeten verhalten soll, um nicht gegen die himmlischen Gesetze zu verstoßen. Das oberste Gebot ist, das Leben der Wesen auf einem Fallplaneten nicht durch öffentliche Auftritte mit Belehrungen zu stören und nicht in ihre Freiheit einzugreifen, auch wenn sie ihre Freiheit anders als die himmlischen Wesen verstehen. Diese freiheitlichen Lebensgrundregeln missachteten leider viele himmlische Heilsplanwesen und strandeten deshalb kläglich bei ihren Versuchen, den Planetenbewohnern die himmlischen Lebensweisen aufzudrängen, weil sich bald viele jenseitige und inkarnierte Fallwesen gegen sie verschworen haben und alle Mittel einsetzen, dies zu unterbinden. Sie wehren sich deshalb, weil sie ihr abartiges Leben in Herrschsucht und Unterdrückung anderer weiterhin aufrechterhalten wollen, denn sonst müssten sie viele ihrer ungesetzmäßigen Wesenszüge und Verhaltensweisen verändern, das aber widerstrebt ihnen sehr. Darum gingen die herrschsüchtigen Machthaber dieser Welt immer mit Gewalt gegen Aufrührer und Aufständische vor, die sich von innen sehnend wünschten, wieder in einer gerechten und freien Welt zu leben. Doch der mutige, aber eigenwillige öffentliche Einsatz vieler herzlicher gottverbundener Menschen, Heilsplanwesen, in den vergangenen Jahrtausenden scheiterte bald und die meisten von ihnen verloren dadurch auf entsetzliche Weise ihr Leben. Deshalb warnte ich sie schon vor ihrer Inkarnation über himmlische Lichtboten vor einem eigenwilligen Vorgehen, wie zum Beispiel öffentlich aufzutreten, die Menschen mit ihrem Wissen und ihrer anderen Lebenseinstellung zu belehren und überzeugen zu wollen, aber auch davor, sich gegen die Herrscher aufzulehnen. Doch die meisten Heilsplanwesen überhörten im menschlichen Kleide die warnenden feinen Impulse aus meinem universellen Herzen über ihren seelischen Lebenskern und deshalb geschah ihnen nichts Gutes wie ihr aus eurer Zeitgeschichte bereits wisst. Ich, der universelle Liebegeist, möchte auch heute, dass ihr im Hintergrund lebt und in der Öffentlichkeit nie persönlich auftretet, denn nur dann kann ich euch gut schützen und vor gewaltsamen Angriffen finsterer erdgebundener Wesen bewahren. Sie kommen nur dann in Aufbruchstimmung, wenn ihre Macht im Weltsystem durch einzelne oder mehrere Menschen, die zu positiven Veränderungen der ungerechten Lebensumstände aufrufen, bedroht ist. Dies lassen sie nicht zu. Das sollte euch aus der irdischen Vergangenheit schon bekannt sein. Doch wenn ihr inkarnierten himmlischen Lichtboten euch im Hintergrund still verhaltet, dann sehen sie keinen Anlass dazu, euch das Leben schwer zu machen und gegen euch vorzugehen. Wenn ihr aber öffentlich auftretet, dann stellen sie euch nach und gehen gegen euch mit ihren weltlichen Gesetzen oder mit anderen Mitteln vor. Wenn ihr im Hintergrund bleibt, wie zum Beispiel mit der Verbreitung der himmlischen Botschaften durch das Computernetzwerk und nur die inneren Menschen ansprecht, andere werden sich für die tiefgründigen Botschaften meines Liebegeistes nicht interessieren, dann lassen sie euch in Ruhe. Deshalb bleibt ihr himmlischen Rückkehrer im Hintergrund und wartet die kosmische Zeit ab, bis die tiefgefallenen Wesen sich freiwillig dem himmlischen Lebensprinzip öffnen und anschließen wollen. Anders kann man sie nicht erreichen und es wäre gegen das himmlische Freiheitsgesetz, wenn man sie zu einer anderen Lebensweise drängen oder gar zwingen würde, für die sie aber geistig noch nicht aufgeschlossen sind. Wenn ihr den tiefen Sinn meiner himmlischen Liebesprache verstanden habt, dann werdet ihr eure Lebensanschauung nie einem Menschen, der sie momentan entweder noch nicht versteht oder nicht annehmen möchte, aufzwingen wollen. Überdenkt bitte tiefgründig den Rat meines Liebegeistes. Vielleicht spürt ihr bei meinem ernsten und warnenden Rat von innen, dass diese einen weitsichtigen und schützenden Sinn beinhaltet und das Beste für alle heimkehrwilligen Menschen und jenseitigen Wesen möchte. Jenen herzensguten Menschen, die sich zu meinem Liebegeist stark hingezogen fühlen, worüber ich mich sehr freue, brauche ich keine weiteren Hinweise aus meiner himmlischen Herzensquelle mehr zu geben weil sie durch ihr immenses geistiges Wissen und ihre Verwirklichung alles weitere für ihr selbstständiges und selbstverantwortliches irdisches Leben in sich verspüren. Doch diejenigen, die in der Verwirklichung der ihnen bekannten herzlichen und edlen himmlischen Lebensweisen noch wackelig sind, brauchen noch viele umfangreiche unterstützende Erklärungen, um das neue tiefgreifende Botschaftswissen einigermaßen erfassen zu können. Ich beziehe meine Aussage auf intellektuelle sehr gebildete Menschen, die sich durch ihr weltliches Wissen noch gerne in den Mittelpunkt anderer stellen. Sie neigen dazu, meine Botschaften nur mit dem Verstand aufzunehmen, deshalb kommt bei ihnen beim Lesen keine Rührung ihres Herzens zustande. Diese wäre aber sehr wichtig, weil sich beim Lesen ihrer innere Seele dazu schalten könnte, um den geoffenbarten Sinn nicht nur aus der weltlichen, sondern aus einer höheren geistigen Sicht zu betrachten. Meine himmlische Lichtsprache war über weit gereifte, wahre himmlische Künder immer schlicht, geradlinig und herzlich und enthielt keine gekünstelten Redeweisen, wie sie gebildete Menschen benutzen. Das heißt, dass gebildete Menschen sich hauptsächlich aus dem Verstand mitteilen, ohne die Herzlichkeit mit einzubeziehen. Solche gläubige Menschen haben natürlich große Schwierigkeiten meine einfache Sprache anzunehmen, weil ihr Sprachschatz mit gehobenen Wortausdrücken überfüllt ist die aber für einen einfachen und ungebildeten Menschen schwer verständlich sind. Den Verstand des Menschen sage ich folgendes, sie werden aus meiner himmlischen Herzensquelle niemals eine Botschaftssprache bekommen, die auf ihren geschulten Verstand zugeschnitten ist, weil ich mich nur über solche Künder mitteilen kann, die frei vom gebildeten Intellekt sind und ihr seelisches Herz ganz auf meine herzliche Lichtsprache ausgerichtet haben, aber nicht auf den herzenskalten Sprachschatz intellektueller Menschen. Den stark geprägten Verstand des Menschen möchte ich noch etwas zum Überdenken ihrer Lebenseinstellung sagen, wenn sie keine Veränderung in die Richtung eines herzlichen und feinfühligen Empfindungs- und Gefühlsmenschen anstreben, dann werden sie zu ihrer irdischen Zeit keine bedeutsamen geistigen Fortschritte mehr machen können. Sie werden auch meine einfache himmlische Lichtsprache in den Botschaften bald wieder ablehnen, weil sich ihr Verstand sehr dagegen sträubt, diese zu lesen. Nur jene Menschen werden geistige Fortschritte machen, die erkannt haben, welche positive Resonanz eine einfache und herzliche Sprache in ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein hervorruft. Nur dadurch wird der Mensch sensibel und empfänglich für hohe Lichtschwingungen. Dann widerstrebt ihm die überzogene, gekünstelte Sprache mancher Menschen, weil er zu seinem Bedauern keine einzige Herzensschwingung darin wahrnehmen kann. Solche Menschen sind imstande, Stande meine liebe Botschaften umfassend aus höherer geistiger Sicht zu verstehen und ihnen wird es auch gut möglich sein, meine Empfehlungen zu ihrer Veredelung nach und nach umzusetzen. Sie werden einmal innere feinfühlige Menschen meines Liebegeistes sein, denn nur diese braucht die Welt, damit durch sie mein Liebegeist geistig suchende Menschen erreichen kann. Wenn geistig Suchende mit diesen feinfühligen und herzlichen Menschen sprechen, die die himmlische Heimkehr und die Wesensveredelung ernst nehmen, dann spüren sie bei ihnen eine unerklärliche ausstrahlende Herzenswärme. Sie fühlen sich in ihrer Nähe sehr wohl, obwohl es unscheinbare Menschen sind, die in dieser Welt keine äußere Schönheit aufweisen und keine hohen Lebensansprüche haben, im Gegensatz zu den reichen und weltlich angesehenen Menschen. Diese bescheidenen Menschen leben im Hintergrund, doch ihr verinnerlichtes Leben trägt dazu bei, dass sich vieles in ihrem Lebensumfeld, unbemerkt für sie zum Positiven verändert. Durch die innere Strahlkraft meines Liebegeistes, die aus ihrer Aura fließt, wirken sie unmerklich zum Vorteil für Menschen und deren Seelen. Wenn ihr dieses herzliche Wirken im Hintergrund aus meiner himmlischen Sicht betrachten könntet, dann wäret ihr sehr erstaunt und erfreut darüber, da durch diese bescheidenen und unauffälligen gottverbundenen Menschen in dieser grausamen und finsteren Welt vieles Zerstörerische und Erschütternde verhindert wird. Die positiven Auswirkungen ihres edlen irdischen Lebens könnt ihr euch heute noch nicht vorstellen, weil euer menschliches Bewusstsein dafür nicht geschaffen wurde. Einmal jedoch, wenn ihr in den jenseitigen Bereichen seid und ihr es von mir wissen wollt, dann werdet ihr die erfreuliche Resonanz eurer ausstrahlenden und gebenden Herzlichkeit in ihrer großen Tragweite und ihrem Nutzen schauen können. Auch wenn ihr heute noch nicht die positive Resonanz eures herzlichen Lebens erkennen könnt, dann sage ich euch zum Ansporn etwas Schönes, die von den inneren Menschen ausgehenden Gebetsenergien können zum Beispiel bewirken, dass diese den herzlichen und hilfsbereiten Menschen dann zur Verfügung stehen, wenn sie unter gefährlichen äußeren Bedingungen Menschen zu Hilfe eilen, die in Lebensgefahr geraten sind. Wahrlich, schon durch wenige Lichtfunken meiner Liebekraft aus eurem Herzensgebet kann in dieser Welt viel Positives geschehen. Diese nehmen oftmals himmlische Lichtboten auf und leiten sie zu den gerade aufnahmebereiten, hilfsbereiten Menschen weiter, die unter Einsatz ihres Lebens Menschen zu retten versuchen oder kranken und bedürftigen Menschen fürsorglich beistehen. Darum ist jedes Gebet, das aus eurem Herzen hervorgeht und euren Seelenlebenskern höher schwingen lässt, wodurch Energien aus meinem himmlischen Herzen der Urzentralsonne angezogen werden und durch euch fließen. Ein Balsam für die im Herzen offenen Menschen und deren Seelen, gleich, ob sie aus dem Fall stammen und nun die himmlische Rückkehr anstreben oder für die auf Erden wirkenden himmlischen Heilsplanwesen. Wenn auch die zerstörerischen Fallwesen im kosmischen Augenblick meine himmlischen Energien durch eure Herzensgebete nicht annehmen möchten, soll das nicht heißen, dass sie umsonst sind? Nein, das ist nicht so. Versteht bitte weitsichtig die irdische Gegebenheit bezüglich eures Herzensgebets, von euch weiß keiner, welche Seele sich im menschlichen Kleid befindet, ob sie aus dem Fall stammt oder einmal freiwillig für die Schöpfungserrettung und Rückführung der tief gefallenen Wesen aus dem himmlischen Sein ausging, deshalb wäre es ratsam, mir euer Herzensanliegen vor eurem Gebet zu übergeben. Geschieht dies. Dann werden himmlische Wesen die aus euch strömenden Energien zu jenen Menschen weiterleiten, für die ihr betet. Doch sie können nur dann bei ihnen ankommen, wenn ihr seelisch-menschliches Bewusstsein für meine himmlischen zweipoligen Energien offen ist, wenn nicht, dann werden zum Beispiel die abgewiesenen Energien den herzlichen und hilfsbereiten Menschen übertragen, wie ich euch dies schon geschildert habe und für viele andere Möglichkeiten eingesetzt oder gehen zur Speicherung in die atmosphärischen Schichten ein. Könnt ihr euch das schon vorstellen, dass ihr inneren Menschen so wichtig für das irdische und kosmische Leben seid? Ihr inneren Menschen, die ihr euer seelisches Herz für meine Liebeströme aus der himmlischen Urzentralsonne weit geöffnet habt. Ich erweitere diese Botschaft über den fanatischen Freiheits- und Gerechtigkeitsdrang. Wahrlich! In dieser Welt sind viele gläubige Menschen verschiedener Religionen fanatische Gerechtigkeitskämpfer, aber auch unzählige jenseitige, religiös orientierte Seelen, die sich auch weiterhin im erdgebundenen Jenseits aufhalten und Menschen ihrer Wellenlänge sehr beeinflussen. Durch diese führen sie oft grausame Kampfhandlungen aus damit ihre angeblich gerechte Weltanschauung unbedingt durchgesetzt wird und die von den Herrschern ungerecht behandelten und ausgebeuteten Menschen endlich ein lebenswertes Leben führen können und ihnen selbst dies bei der nächsten Inkarnation zugute kommt. Es handelt sich dabei überwiegend um solche Seelen, die im früheren Leben bereits vergeblich um Gerechtigkeit gekämpft haben. Deshalb sind in ihrem seelischen Bewusstsein ihre früheren irdischen Leben in Knechtschaft und Ausbeutung durch Herrscher immer noch gegenwärtig. Aus diesem Grund versuchen sie mit vielen verbündeten, gleichgesinnten entkörperten Seelen ihre fanatische Lebenseinstellung über gleich ausgerichtete Menschen durchzusetzen. Doch auch deren Bewusstsein ist teilweise mit Ungerechtigkeiten gegenüber anderen überdeckt, diese wollen sie sich aber nicht eingestehen. Sie sehen nur die Ungerechtigkeiten der Herrschenden und das Elend, welches Menschen durch sie ertragen müssen. Diese erdgebundenen Seelen wurden in ihren früheren Leben durch Herrscher geknechtet und tyrannisiert und mussten viele Ungerechtigkeiten ertragen. Sie haben damals sehr darunter gelitten und verfolgen nun aus dem erdgebundenen Jenseits das Ziel, sich an diesen wieder inkarnierten Herrschern zu rächen. Zur Vergeltung haben sich auch viele religiöse Seelen verschiedenen Glaubens angeschlossen, um gemeinsam in einem Ort oder Land die unterdrückten und ungerecht behandelten Menschen ihrer Wellenlänge mit aufdringlichen Impulsen so zu beeinflussen und so führen, dass sie sich für gerechtere Lebensbedingungen fanatisch einsetzen und sich kämpferisch gegen den Herrscher auflehnen. Den furchtlosen und risikobereiten Anführern im menschlichen Kleid geben sie ein dass sie viele gleichgesinnte Menschen um sich scharen und sich mit ihnen gemeinsam gegen die Ungerechtigkeiten der Machthaber zuerst friedvoll mit Protestaktionen auflehnen sollen. Haben sie damit keinen Erfolg, weil die Machthaber nicht bereit sind, auf ihre Forderungen einzugehen, dann beeinflussen sie fanatische Menschen zum Aufstand, der natürlich nicht mehr friedlich verläuft. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen verlieren oft viele Menschen auf schlimme Weise ihr Leben oder werden schwer verwundet, verstümmelt oder geraten in Gefangenschaft und werden hingerichtet. Das ist dann das Ergebnis einer erst friedvoll begonnenen Protestaktion, so wie dies heute in vielen Ländern der Erde geschieht, in denen für die meisten Menschen katastrophale Lebensbedingungen herrschen. Oft kommt es vor, dass die aufständischen gläubigen Menschen, die einer Glaubensgemeinschaft angehören, von fanatischen Geistlichen mit Hetzreden aufgewiegelt werden, damit sie sich angeblich für die himmlische Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen und auch dafür kämpfen. Doch durch ihre vielen seelischen Belastungen und durch irreführende religiöse Aussagen verstehen sie die Bedeutung der himmlischen Gerechtigkeit nicht richtig. Denn sonst würden sie ihr Leben nicht durch fürchterliche Gerechtigkeitskämpfe aufs Spiel setzen und noch dazu andere töten. Die Gerechtigkeitskämpfer werden schon seit Jahrtausenden durch geistliche Irre geführt, die selbst mit fanatischen Wesenszügen sehr belastet sind. Kommen bei den Aufständen einige Gerechtigkeitskämpfer ums Leben, dann werden sie von den neuen Machthaber oder den geistlichen Zuhelden erklärt, weil sie für ein gerechtes Vaterland kämpften und angeblich vordergründig für mich. Gott im Ich Bin. Den gläubigen Hinterbliebenen sprechen die geistlichen Trost zu, indem sie ihnen verkünden, dass ich, der himmlische Liebegeist, die verstorbenen Märtyrer für ihren heldenhaften Einsatz belohnen und in das himmlische Leben aufnehmen würde. Doch die Realität schaut völlig anders aus. Nun schildere ich euch das tragische Erlebnis eines Aufständischen, das eines von Unzähligen ist und sich in ähnlicher Weise oftmals in dieser Welt ereignet. Daraus könnt ihr erkennen, wie sinnlos Freiheits- und Gerechtigkeitskämpfe mit Waffeneinsatz sind. Diese wurden niemals von mir befürwortet, auch wenn dies manche fanatische geistliche oder gläubige Menschen anders sehen. In einem Land gehen viele Menschen protestierend auf die Straße und fordern mit Spruchbändern und Sprechchören von ihrem Machthaber gerechtere Lebensbedingungen. Weil der Machthaber des Landes nicht auf ihre friedlichen Forderungen eingeht, Versammeln sie sich jeden Tag organisiert im Zentrum einer größeren Stadt. Eines Tages sieht dieser in den landesweiten Protestaktionen eine Bedrohung für seine Diktatur und fordert deshalb die Protestierenden auf, ihre Aktionen zu unterlassen und droht, mit Gewalt gegen sie vorzugehen. So geschieht es auch und die Lage spitzt sich für die protestierenden Menschen bedrohlich zu. Durch die Gegenwehr einiger fanatischer Demonstranten kommt es dann zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Sicherheitskräften des Machthabers und vielen nun bewaffneten Gerechtigkeitskämpfern. Es gibt viele Tote und Verletzte auf beiden Seiten und ein großes Chaos mitten in der Stadt. Bei einem Schusswechsel wird ein bewaffneter gläubiger Gerechtigkeitskämpfer tödlich getroffen. Was seine Seele beim Todeserlebnis wahrnimmt und was mit ihr dann geschieht, das schildere ich euch nun. Als der Gerechtigkeitskämpfer von einem Geschoss schwer getroffen wurde und einen großen Schmerz in seiner Herzgegend verspürt, fühlt er sich noch zu Boden fallen, doch dann war sein menschliches Leben beendet. Es setzt sich aber von einem Moment zum anderen das Leben im feinstofflichen Zustand der inneren Seele fort. Im Augenblick des menschlichen Ablebens wird der feinstoffliche Lichtkörper, Seele, aus dem Körper herausgedrängt und registriert sofort das äußere Geschehen. Darum nimmt sie auch wahr, wie ihr menschlicher Körper zu Boden fällt. In den ersten jenseitigen Augenblicken glaubt die Seele irrtümlich, dass sie selbst der Mensch sei. Das kommt davon, weil das Bewusstsein der Seele das Diesseits und Jenseits zuerst noch nicht richtig einordnen bzw. unterscheiden kann, weil sie lange in verkleinerter Struktur ihrer feinstofflichen Teilchen im menschlichen Körper gelebt hat. Durch die Verbindung des Menschlichen mit dem seelischen Bewusstsein nimmt die innere Seele über ihre Sinneswahrnehmung am Leben in der Materie stets teil, und deshalb ist jeder menschliche Augenblick in ihrem Bewusstsein aufgezeichnet und wahrnehmbar. Wahrlich, Beim Ableben des Menschen geschieht für die Seele alles sehr schnell. Beim letzten Atemzug ihres Menschen wird sie in Bruchteilen von Sekunden magnetisch vom physischen Körper abgestoßen und ist über das Ereignis zuerst schockiert. Das Herausdrängen des feinstofflichen Lichtkörpers Seele aus dem leblosen Menschen geschieht deshalb sehr schnell, weil die Geneprogramme enthalten, die beim Herzstillstand sofort mit den noch vorhandenen Energien in den Genbasen die Abstoßung der Seele ausführen sollen. Diesen Vorgang haben die früheren Erschaffer des Menschen aus dem Grund in die Gene programmiert, damit sie nicht lange dazu brauchen, um sich mit ihrem feinstofflichen Körper aus dem leblosen Menschen zu befreien. Nun liegt die Seele regungslos und ganz benommen neben ihrem leblosen physischen Körper am Boden, den sie noch nicht registriert hat. Sie kann die Situation, in der sie sich gerade befindet, noch nicht richtig einordnen. In ihrer Nähe sieht sie kämpfende Menschen und hört immer wieder Schüsse. Nun schaut sie am Boden liegend sich seitlich um und erschrickt sehr, denn neben ihr liegt ihr lebloser Mensch. Der Anblick lässt sie schaudern, weil er blutüberströmt ist, und versteht nicht, warum sie in einem anderen Körper noch weiterlebt. Sie schaut sich am Boden liegend an, erkennt sich selbst als Mensch und glaubt, alles nur zu träumen. Nun schaut sie sich genauer an, vergleicht sich mit dem am Boden liegenden regungslosen Menschen und stellt fest, dass es zwischen ihnen keinen Unterschied gibt. Er ist genauso wie sie selbst gekleidet. Nun kommen ihr Bilder ins Bewusstsein, wie sich ihr Mensch am Morgen gekleidet hat. Sie rätselt weiter ob das Geschaute die Realität oder eine Sinnestäuschung ist. Im Moment fühlt sie sich so, als wenn sie selbst der Mensch wäre, denn sie kann noch keinen Unterschied in ihrem Bewusstsein wahrnehmen. Nun hat sie das Bedürfnis sich aufzurichten und versucht die ersten Schritte zu machen. Doch sie stellt fest, dass sie große Schwierigkeiten hat, das Gleichgewicht zu halten, weil sie sich merkwürdigerweise sehr leicht fühlt, deshalb taumelt sie und fällt wieder zu Boden. Warum das so geschieht? ist ihr im Moment noch unerklärlich. Sie versucht erneut zu gehen, doch das fällt ihr sehr schwer, deshalb bewegt sie sich mehr auf Händen und Füßen vorwärts und steuert einen großen Baum an, der am Straßenrand steht. An diesen lehnt sie sich, beobachtet das Kampfgeschehen und ist entsetzt, als sie einen Familienangehörigen, der mit ihr in die Kämpfe verwickelt war, am Boden liegen sieht. Jetzt erkennt sie dass ihm etwas Schreckliches passiert sein muss, weil er um Hilfe ruft und sich nur noch mühsam bewegen kann. Sie sieht, dass er schwer verwundet ist, und will ihm helfen. Tagmeldend bewegt sie sich in seine Richtung. Als sie ihn erreicht hat, beugt sie sich über ihn, um ihn in seinen schlimmen Schmerzen zu trösten. Doch sie wird von ihm nicht gehört und auch nicht beachtet, so als wenn sie gar nicht anwesend wäre. Trotzdem ruft sie verzweifelt in die kämpfende Menschenmenge nach Sanitätern, weil sie ihm helfen will, aber keiner hört sie. Sie kann es nicht fassen, weil in ihrem Bewusstsein momentan kein brauchbares geistiges Wissen dafür vorhanden ist. Ihr Mensch hatte im irdischen Leben kein Interesse daran, sich mit dem Leben nach dem Tod zu befassen, obwohl er von seinen Eltern religiös erzogen wurde. Doch keiner der Familienangehörigen sprach jemals über den Tod, denn sie glaubten, Gott bestimme über ihr Leben und er beendet es, wenn er dies für richtig findet. Deshalb war der menschliche Tod kein Thema für sie, um Gespräche darüber zu führen. So kam die Seele geistig unvorbereitet ins erdgebundene Jenseits, wie dies täglich unzähligen Seelen in dieser Welt der Unwissenheit und vielen Täuschungen ergeht. Nun ist die Seele sehr verzweifelt, denn keiner kümmert sich um ihren schwer Verwundeten, am Boden liegenden und schreienden Familienangehörigen. Auf einmal spürt sie von hinten eine sanfte Berührung. Sie dreht sich um und erblickt einen früheren Schulfreund. Das kann doch nicht sein, denkt sie, denn sie hat ihn für tot gehalten. Im gleichen Augenblick steigen in ihrem Bewusstsein Bilder auf und sie erinnert sich daran, dass ihr früherer Schulfreund vor vielen Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Sie schaut ihn skeptisch und mit Abstand an und bemerkt, dass er sich gegenüber früher äußerlich nicht viel verändert hat. Doch sie ist fassungslos und kann nicht verstehen, warum sie ihn nun lebendig vor sich sieht. Nun überlegt die Seele, welche Fragen sie dem totgeglaubten Schulfreund stellen könnte, um herauszufinden, was sich gegenwärtig abspielt. Sie schaut den stumm vor ihr stehenden ehemaligen Schulfreund an und erkennt, dass er traurig ist, doch sie weiß nicht warum. Deshalb fragt sie ihn nach dem Grund und er antwortet ihr sehr ernst. Du hast gerade dein physisches Leben verloren, so wie ich dies einmal nach dem schweren Autounfall erleben musste, deshalb leben wir nun in einem Lichtkörper ohne unseren materiellen Körper weiter. Das konnte die neu im erdgebundenen Jenseits angekommene Seele des Gerechtigkeitskämpfers nicht gleich verstehen, deshalb stellte sie dem früheren Schulfreund viele Fragen. Doch nur jene wurden ihr von ihm beantwortet, die er in seinem seelischen Bewusstsein abrufen konnte. Darüber hinaus aber keine. Das kommt davon, weil viele Wissensspeicherungen der Seele mit ungesetzmäßigen Schleiern überdeckt sind. Dadurch kann eine Seele im erdgebundenen Bewusstseinszustand die höher schwingenden Speicherungen mit einer größeren Aussagekraft zur Mitteilung nicht mehr heranziehen. Dies ergeht allen Wesen so, die in den lichtarmen Fallwalten leben. An dieser Stelle werdet ihr vielleicht fragen warum keine Schutzwesen beim Todesvorgang anwesend waren, um die ins erdgebundene Jenseits hinübergegangene Seele aufzuklären. Ich habe euch in anderen Botschaften schon darüber berichtet, dass die meisten Menschen, ausgenommen höher schwingende inkarnierte Heilsplanwesen, den Schutzbeistand für ihr irdisches Leben nur von ihren verstorbenen erdgebundenen Familienangehörigen, Freunden oder Geistlichen haben, weil ihre Seele dies vor der Inkarnation so wollte. Diese erdgebundenen Wesen wollen aber bei schlimmen kämpferischen Auseinandersetzungen, wo sie den dröhnenden Lärm verschiedener todbringender Kampfgeräte wahrnehmen müssen, nicht anwesend sein. Sie fürchten sich vor den Explosionen der Sprengkörper, die in ihrem Lichtkörper beachtliche Erschütterungen hervorrufen würden, deshalb sind die meisten Kämpfer in den Kampfhandlungen ohne deren Schutz und Führung. Die beiden Seelen, die sich aus dem menschlichen Leben gut kannten, konnten sich aber nur kurz etwas mitteilen, weil sie von dem lauten Kampfgetöse und Schreien der Menschen immer unterbrochen wurden, das für sie unerträglich war. Deshalb schauten sie sich nach einer Stelle um, wo sie sich besser unterhalten konnten. Ihr angeregtes Gespräch fand sowohl in der Bildersprache als auch im Ton statt, entsprechend der Art feinstofflicher Wesen. Doch dies ist bei den geistig noch nicht weit fortgeschrittenen und sehr belasteten Wesen im Ausdruck noch undeutlich, weil sie die Gedanken in ihrem Bewusstsein noch nicht richtig ordnen bzw. steuern können. Da die frühere menschliche Sprachverständigung durch Übertragung der Speicherungen auf das seelische Bewusstsein noch einen großen Einfluss ausübt, bewegt sich ihr Mund bei der Mitteilung in gleicher Weise, wie es bei jedem gesprochenen Wort der Menschen geschieht. Doch bei höher entwickelten oder reinen Wesen geschieht dies anders, weil ihre Bewusstseinssprache nur über das innere Selbst erfolgt, worin alle Wesensspeicherungen abrufbar sind. Aus diesem fließen dem anderen Wesen Bildmitteilungen zu, die sie manchmal mit verschieden hochschwingenden Tönen begleiten. Das geschieht dann, wenn sie in der Mitteilung etwas ganz Bestimmtes oder Besonderes zum Ausdruck bringen wollen. Aus dem Bewusstsein der noch nicht so weit entwickelten Wesen, die noch erdgebunden sind, fließen zum kommunizierenden Wesen die Bilder oftmals unkontrolliert, sodass diese dem Sinn ihrer Mitteilung nicht ganz entsprechen. Aufgrund dessen können die Wesen die empfangenen Bilder in ihrem Bewusstsein oft nicht entschlüsseln. Deshalb kommt es bei ihrer Kommunikation öfter vor, dass sie ihre Aussage wiederholt berichtigen müssen, damit der Sinn deutlicher verstanden werden kann. Das dauert im feinstofflichen Bereich viel länger als im irdischen. Dieses Wissen habe ich deshalb in meine Schilderung eingeflochten, damit ihr euch die Kommunikation der jenseitigen Wesen besser vorstellen könnt, die ihr einmal nach diesem Erdenleben in den jenseitigen Bereichen in gleicher Weise mit anderen Wesen führen werdet. Die Kommunikationsart der jenseitigen feinstofflichen Wesen beschreibe ich nun erneut, weil mich der Künder einen Tag später darum bat. Er glaubte, dass er bei der Aufnahme meiner vorherigen Beschreibung, die er für wichtig findet, etwas unkonzentriert war und sich nun nicht sicher ist, ob er sie richtig verstanden und niedergeschrieben hat. Seine herzliche Bitte erfülle ich ihm gerne. Aus der erneuten Beschreibung könnt ihr erkennen, auch wenn sie Wiederholungen enthält, dass diese im Ausdruck etwas verändert ist, einige neue Wissensdetails enthält und dass nun mancher Abschnitt von den Lesern viel klarer verstanden werden kann. Das kommt davon? weil einen Tag oder noch später im Bewusstsein des Künders für mich mehrere passende, höher schwingende Wörter zur Offenbarung zur Verfügung standen. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein, je nachdem, in welcher seelischen und körperlichen Verfassung er sich befindet. Das zu eurer Information bei den noch ziemlich stark belasteten erdgebundenen Seelen vollzieht sich die Kommunikation auf der Gedankenebene noch undeutlich, weil sie die Mitteilungsart höher entwickelter oder reiner Wesen noch nicht nutzen können, da ihr seelisches Bewusstsein von den menschlichen Lebensprogrammen noch sehr geprägt ist. Bei ihrer Unterhaltung sehen sie sich deshalb sprechen, weil ihre gewohnte menschliche Mitteilungsart die Sinne der Seelen noch so sehr steuert dass sich dabei ihr Mund in feinstofflicher Struktur mitbewegt. Doch die Mitteilung der höher entwickelten, aber noch etwas belasteten Wesen im Fallsein weist die menschliche Sprechweise nicht mehr auf, sondern ähnelt mehr der Kommunikation der himmlischer Wesen, weil sie die Speicherungen aus dem menschlichen Leben, so sie die Inkarnation einmal oder mehrmals gewagt haben, mit meiner Hilfe aus ihrem Bewusstsein gelöscht haben. Wenn sie sich einem anderen Wesen mitteilen, dann bewegt sich ihr kleiner und schön geformter Mund nicht. Aus ihrem Bewusstsein verströmen sich zum anderen Wesen über ein feinstoffliches Lichtband über dieses sind alle Wesen seit ihrer Zeugung ewiglich miteinander verbunden, in schneller Folge unzählige aussagekräftige Bilder, die sie mit ihren Sinnen aufnehmen und sofort verstehen. Ihre Mitteilungssprache findet ähnlich einer Telepathie bzw. Gedankenübertragung statt. Wobei manche mediale Menschen die gesendeten Gedankenbilder eines anderen im Bewusstsein wahrnehmen, aber nur halbwegs deuten können. Damit die feinstofflichen Wesen sich Mitteilungen zusenden können, sind sie mit einem feinen energetischen Kommunikationslichtband verbunden. Das bedeutet, dass sie unabhängig von der Entfernung oder einem Leben in unterschiedlichen Bewusstseins- bzw. Evolutionsbereichen sich immer eine Mitteilung in Bildern zusenden können. Das ist ihnen nur deshalb möglich, weil sie in ihrem energetischen Bewusstsein eine Sende- und Empfangsantenne besitzen bzw. entsprechende Speicherungen für diesen Vorgang enthalten. Doch die Sende- und Empfangsqualität richtet sich danach, wie viele Energien ein Wesen besitzt und wie hoch es schwingt.